Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer -E der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und heute wie ein kleines live commentary hier im Start, hier Black Ops 2, dies, das, Team Deathmatch, alles, nothing special, meine Freunde. Obwohl, heute ist eigentlich schon ein ziemlich specialer Tag, ja, deswegen bin ich heute auch wirklich top gelaunt, ja. Gut gelaunt wie fette Menschen zur Mittagsessenszeit, ja, so gut gelaunt bin ich. Und wenn es dann auch so, ähm, so wenn es ein deutscher Fetter ist, wenn es dann so Schweineschnitzel gibt, so gut gelaunt bin ich, meine Freunde. Jetzt denkt ihr euch... Warum ist der Boss so gut gelaunt? Was ist so in den letzten Tagen, Jahren, heute, was ist da Gutes passiert, meine Freunde? Und zwar muss es eigentlich schon jeder von euch wissen und zwar ist heute ein besonderer Tag oder gestern, ich weiß es gar nicht. Und zwar hat hier meine Kollegin Bibis Beauty Palace, die eine Million Abonnenten auf YouTube erreicht. Und ja, das hat mich einfach so glücklich gemacht, weil, ja, hat mich halt einfach glücklich gemacht. Und deswegen bin ich halt so gut gelaunt, meine Freunde. Und dann dachte ich mir so... Wenn ich mal schon so gut gelaunt bin, meine Freunde, das ist ja nicht allzu oft, also ich bin schon relativ oft gelaunt, aber nicht so auf diesem Level, ja. Ich bin gerade so gut gelaunt, ja, man könnte sagen, ich bin so high wie die NASA, meine Freunde, ja. Und sogar higher als die NASA, mehr als die NASA, ja. Und jetzt fragt ihr euch so, was macht der Boss, wenn er gut gelaunt ist, ja. Und der Boss, wenn er gut gelaunt ist, das bittet er die Freestyle-Bars raus, sag ich euch, ja. Also macht euch hier in den Videos auf ein paar Freestyles gefasst. Und nicht irgendwelche jetzt, die ich mir schon. Also Freestyle ist ja logisch, aber manche denken ja, ich mache die Freestyle so aufscheibenmäßig. Nein, nein. Die baller ich jetzt Freestyle raus, dass sie zu den Situationen passen, meine Freunde. So ja? den Situationen. Also macht euch gespannt. Ey, da sind zwei Gegner. Ich fixe sie mit meinem Mega-Schwanz. Ja, erster Freestyle. Der war schon mal heftiger. Da gibt es auf jeden Fall fast kein Steigerungspotenzial, aber mal gucken, was der Boss hier noch so raushaut. Den Bastard wollte ich knifen. Doch er sagte zu mir, nein. Man. Okay, mal gucken. gameplay technik läuft sogar auch relativ gut. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen bekommen. So, den Typ snacken wir von der Seite. Er denkt sich auch nur, ich bin pleite. Er legt sich hin. Ich gebe ihn einer aufs Kinn. Okay, er kommt durch die Tür. Bam. Oh, oh, oh. Jungs, Movement, achtet, zack. HDX-Movement. Ja, kann man nichts machen. Bin ich einfach zu gut, meine Freunde. Da war ich einfach on the top, so wie die mögen, meine Freunde. Und viele meinten, ja, ich soll die Boss-Spiele nochmal reanimieren, also reanimieren, quasi neu machen. Und ich weiß nicht, weil das ja schon ziemlich viel... Äh, hier. Wie soll ich sagen? Ziemlich viel Organisation ist, und ob ich das nochmal hinbekomme. Aber hier, Boss vs. Randy wird bald kommen. Ich muss halt bloß Gegner finden, meine Freunde, ja. Und jetzt sagt ihr euch Gegner finden, das ist quasi ein Aufruf an euch. Mir auf der Xbox ähm, eine Nachricht zu schreiben, dass ich quasi gegen euch, ja, ein Boss gegen Randy mache. Dass ihr dann quasi live dabei seid. Ist quasi eine große Ehre für euch. Steht's hier 15 zu 3. Mal gucken, ob die Gegner hier noch ein bisschen zerreißen können. Wie Arsgeier, diese toten Tiere auf der Street in der Wüste, meine Freunde. Und ballern wir hier mal den Orbital-Satellit. Ich geb Ficke Bitches, die nie gibt. Krasser Freestyle. So. Ist natürlich ein bisschen schade, dass jetzt hier das Match auch schon fast zu Ende ist. Kann man leider nicht mehr allzu viel machen hier vom Score technisch gesehen. Aber wie gesagt, wenn ihr Boss vs. Randy gegen mich spielen wollt, schreibt mir einen Kommentar. Nein, was heißt, schreibt mir eine Nachricht auf der Xbox am besten. Mit eurem Game Attack, ja mit was auch sonst. Dann werde ich euch in nächster Zukunft mal eher ähm, ja, anwriten. Das wird dann wahrscheinlich aber ja ziemlich spät sein, sag ich mal. Jetzt nicht Mittag oder Früh, sondern eher so am späteren Abend. Aber ich denke, ihr seid alle sowieso die Street Hustler Boys, die dann abends wach sind, meine Freunde. Deswegen sollte es auch no problemo sein. Tag, den holen wir mit der C4. Und ich schrei, ich bin hier. Ja, kleiner Freestyle hier von mir. Jetzt ist der Orbital-Satellit auch wieder weg. Ist natürlich ein bisschen suboptimal. Aber für mich ist das nothing special. So, da kommen wieder zwei. Ai, ai, ai. Ich muss schon sagen, die Gegner werden hier ziemlich stört von mir. Der da hinten in dieser komischen Bar ist wahrscheinlich so ein Barmensch, ja. So, die zwei da hinten werden auch noch gesnackt. Jetzt hat der Typ hier sogar so ein Roboter, meine Freunde. Und da ist das Gameplay auch schon zu Ende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, die kleine Freestyle-Session von mir, gebt dem Video einen Daumen hoch und euer emp doppel -I, i o der Boss, honor the bitches, no homo, Kurr!